die Überleitung, das war genau das richtige Stichwort, dieser Minimalismus, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand, möglichst schnell eine vernünftige Dokumentation erstellen. Ich habe vor etwa zehn Jahren angefangen, Wikis zu benutzen, einmal für mich selber zur Dokumentation, da war für mich auch immer das Prinzip, alles, was, wo ich das Gefühl habe, ich muss das nochmal irgendwie verwenden oder ich muss da nochmal drauf zurückgreifen, das schreibe ich irgendwie ins Wiki, dann weiß ich wenigstens, wo ich suchen muss, wenn ich es dann später mal wiederfinden möchten. Äh, ja, ich fange einfach mal an. Das, ist ein, das Beispiel ist bei einem unserer jüngsten Projekte, aus einem unserer jüngsten Projekte entstanden. Äh, da sind wir, wir hatten bei dem Projekt JavaScript ein eigenes JavaScript-Modul oder eine eigene JavaScript-Funktion eingesetzt die ganz wunderbar die Usability verbessert hat auf einem Eingabeformular für den Benutzer und leider ist dann aber das Problem aufgetaucht, dass die JavaScript-Funktion nicht mehr da war, wenn die Seite neu geladen wurde. Und das passiert immer dann, wenn zum Beispiel, wenn der Benutzer vergessen hatte, eins der vielen Pflichtfelder auszufüllen. Dann war Drupalim eine ganz tolle Warnung aus: Achtung, sie haben das Pflichtfeld so und so nicht ausgefüllt und die JavaScript-Funktion, die wir brauchten, um den User überhaupt bequem zeigen zu können, was er ausfüllen sollte, war auch einmal nicht mehr da. So, wie würde man das jetzt dokumentieren? Das ist eine ganz leere Wiki-Seite. Ich mache mal das, was schon da war, ist weg. Der erste Schritt wäre, dass ich, also ich habe natürlich wir haben natürlich Guckt im Quellcode, welche Funktion ist davon betroffen, woran könnte das liegen, dann könnte man eigentlich, das erste wäre, dass man einfach den Quellcode oder die Funktion, an der es wahrscheinlich liegt, nimmt und sie ins Wiki Das sieht natürlich überhaupt noch nicht hübsch aus. Der Quellcode ist irgendwie schon so ein bisschen vorformatiert gewesen. Das Wiki macht irgendwas anderes daraus. Ne? Also man sieht, einige Sachen sind so ein bisschen eingerückt und so äh, richtig dargestellt. Das vergessen wir jetzt erstmal oder wir können vielleicht das eine gleich korrigieren. Media-Wiki ist so eingestellt, wenn man Zeilen mit einem beginnt. schon mal so dargestellt. Also, das, wie man das in Google oder in anderen Systemen kennt, dass es als code dargestellt wird, der, ähm, der so ausgegeben wird. Ja. So, damit haben wir schon mal die Funktion gefunden, an der es vermutlich liegt. Das ist mein Standardfunktion, mit der man mit Opal, ja, was JavaScript zu einer Seite oder zu einem Formular hinzufügt. Ja, jetzt heißt es auf die Suche gehen, was könnte. Entweder ich selber irgendwann nochmal auf dasselbe Problem stoße und es dann gerne gut dokumentiert habe, wo ich schneller auf die Lösung wieder zugreifen kann, oder einer meiner Kollegen, was auch wahrscheinlich ist, den ähnlichen Fall hat und ich ihn dann einfach auf die entsprechende Dokumentation verweisen kann. Ich zeigen, also das ist so ungefähr die, die Suchhistorie gewesen, mit der ich mich durchgehangelt habe. gehabt. gibt hier die Funktion, das mache ich und das klingt eigentlich so wie der Fall, den wir auch selber hatten. Wenn die Seite neu geladen wird, ist, ist mein JavaScript verschwunden. Da verweist dann einer, der ist dann auch ganz toll bewertet. Man soll sich auf jeden Fall erstmal die ganze JavaScript in Drupal-Dokumentation durchlesen und dann soll man auf jeden Fall gucken, alles was mit Drupal-Behaviors zu tun hat. Das habe ich dann auch gemacht. Nachdem ich die zehn Seiten durchgelesen. habe, halt habe ich festgestellt, da stand nicht das drin, was ich gebraucht hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann bin ich dann auf ein Drupal-Modul gestoßen, was es noch für die Vorgängerversion gab. Für Drupal 6. Und da stand dann der entscheidende Hinweis. Für Drupal 7 ist es nicht mehr erforderlich, weil es da eine sogenannte Attached-Option gibt, mit der man das Ganze lösen kann. Leider ist diese Attached-Option irgendwie auf Drupal auch nicht vernünftig dokumentiert. Also auch der Hinweis auf die Original. Eigentlich ist die API von Drupal ziemlich gut dokumentiert. Also diese entsprechende JavaScript-Funktion ist ein Beispiel in allen möglichen dort zu finden. Aber leider ist der Hinweis auf diese Attached-Option da nicht zu finden, selbst wenn man sie, wenn man weiß, wo man suchen muss. Das ist übrigens wie Sache, die vergessen hat, wenn man so einen Use-Case macht, wenn man oft ja gar nicht weiß, welche Betrug Du wusstest ja gar nicht, dass das Ding attached ist. Nee, das ist jetzt noch was, was ganz anderes gesucht. So. Ich, also mit dem Hinweis kann man dann auch entsprechend die Suchmaschinen füttern. Und dann bin ich auf den Blogbeitrag gestoßen, wo genau beschrieben ist, dass es eben in einem Fällen mit Drupal.js nicht klappt, dass man stattdessen attached benutzen soll. Hier ist beschrieben, wie die Syntax aussieht und dann gleich noch der wichtige Hinweis noch, dass auch die Settings-Einstellungen etwas anders von der Syntax her sind als mit der bekannten Drupal AddJS-Funktion. So, das ist auch eine, eine Sache, die würde ich gleich in meinen übernehmen. Der Link auf diesen diese blog Ich knall den da rein, is it ist das natürlich jetzt schon, das, das Grundlos ist schon da. Ich habe die alte Funktion, ich habe die neue Funktion, wie sie jetzt aussehen sollen. Ich habe auch schon den Link, wo es herkommt. Jetzt wäre es natürlich schöner, wenn man das Ganze noch ein bisschen vielleicht noch ein bisschen mit Überschriften versieht, dass es auch verständlich ist, was da steht. Also für mich als persönlich wird es erstmal vielleicht reichen als, als Information. Thank you. bestimmte Kategorien zu verarzten. Und das ist ganz, bietet sich hier auch an. Mit der Kategorisierung. Dafür gibt es also in, in MediaWiki die Möglichkeit, dass du auch so Redirects machen kannst. Also, kannst mhm. sagst, wenn du eine kanonische Schreibweise hast, JavaScript mit einem großen S in der Mitte, mhm. dann machst du einfach die ganzen Tippfehler, die leiden dann automatisch um auch die richtige Seite. Oder du fängst das an, wenn du das vorgibst. Ne? Also, wenn du mit Semantik MediaWiki arbeitest, dann kannst du das vorgeben. Dann kannst du diese Metadaten bestehende Begriffe, was wir genau ja. das, das ist wie Taxonomie. Genau, Taxonomie. Bildung. Genau. Bildung. Genau. Würdest du dann mal? So, dann kann man noch so ein paar klein mhm. überspringen <lacht> Im Moment haben wir den Code-Beispiel einfach nur so relativ nackt und angezeigt. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Syntax-Highlighting zu machen. Das wird dann also in dem Fall durch entsprechende Zusatzmodule erweitert realisiert. Dann hat man das so oben schon mal selbst farbig vorgehoben und markiert. Das ist Das ich besser sehen. Es gibt die Möglichkeit, bestimmte Zeilen in diesem Code jetzt hervorzuheben, weil ich jetzt auf die Funktion aufmerksam machen möchte, auf die es jetzt besonders ankommt. Das, das ist eine entsprechende media, -Media Ach nee. Nein, Start gibt. Ähm, das ist die Zeilennummerierung, die sich auf den Quellcode bezieht. Also wenn ich jetzt irgendwas dem rausgeschnitten habe, das war dann irgendwann Zeile 100 anfängt. So an. Dann ist nämlich auch so ein Codeschnitzel direkt so. alles irgendwie markieren und abnehmen Ja, Ja, sag du was. Ich habe auch eine Antwort. Das kriegen wir später. arbeiten. Ich habe zum Beispiel auch die Arbeit mit quasi so geliefert, dass ich Dokumentation für ein anderes, für ein Software-System, für Moodle und E-Learning-System. Ich wollte eigentlich die Dokumentation lesen, aber die war einfach so lang und die war so, so unübersichtlich. library Yeah. Das ist jetzt die original api dokumentation auf Drupal.org. Und für diese Originalfunktion das ist es tatsächlich so, dass das Wort in den Attach auf der ganzen Seite nicht vorkommt. Ne? Also da wäre es sicher sinnvoll. Das ist eigentlich auch, seht ihr, ne? Das ist auch mit dem syntax highlighting da gemacht haben, ist die Möglichkeit, Kommentare zu finden. Da wäre es sicher, das wäre der erste Schritt, ne? Als Center an Anläufe gegeben, Sachen auch Sachen zu übersetzen. Aber das Problem ist, dass das natürlich immer, das, das hinkt ja natürlich ja hinterher. Das das sehr ja, das ist ja, bei dem Umfang an Dokumentation ist das Die größten Kosten im Redaktionsgeschäft sind die Übersetzungskosten. Sehr viel mehr als die Organisationskost Was ich ja mal zeigen würde, weil ja die Frage auch aufkam vorhin, wenn ich das toll dokumentiert habe, wie finde ich das dann wieder? Also so ein Media-Bücher Media ja automatisch dann auch Ja, man kann, man kann Bilder ein, hochladen und einbinden. Das ist in der Standard-Media-Wiki Standard so ein bisschen klein ein bisschen kompliziert. Man muss es erst hochladen, kannst es dann einbinden. Dann gibt aber auch, also die Semantik-Media-Wiki ähm, bietet die Möglichkeit, es direkt einzubinden, einzuladen. Es gibt auch noch ein paar andere Tools, mit denen es ein bisschen einfacher geht, Das ist aber machbar. Ich. Wenn du auch gibst, also aktiviertes Fahrzeug ist das ist Anwendung, oder? das Wenn du das bearbeiten willst, musst du das runterladen, bearbeiten und wieder ja. mhm. was, du, was du machen kannst, es gibt zum Beispiel so ähm, Extensions, die UML-Diagramme dich zeichnen lassen. GraphVis zum Beispiel gibt es. Da kannst du UML-Diagramme direkt zeichnen im, im Wiki. Mhm. Ja. Grafis ne? ist, glaube ich, frei, aber die, die also, UML-Diagramme werden auf dem Server gespeichert, der nicht bei dir liegt. Das deswegen setzen wir es nicht ein, weil wir das nicht irgendwo tun wollen, in die Cloud. Dann wird einfach auch ein Backup regelmäßig gemacht, damit das nicht weg ist. Ja, auf die linux das ist da auch eine Datenbank. Das, das ist eine Datenbank. Also auf Datenbanken gibt noch ganz normale Datenbanken. Was das Tolle ist, ähm, Vorhin wir ja auch das Stichwort Versionierung. Also hier alle wie hier. Also das Wiki vergisst nichts, sondern es notiert, wie jede Bearbeitung sein. Man kann alles zurückgängig machen und man kann vergleichen, wer wann was an welcher Stelle gemacht hat. Also, ja. mhm. Die gibt es schon heißt Drupal Wiki. Aber und haben wir von Firma ja. Ja, ja aber die haben irgendwie 25 Module dazu implementiert da steht noch viel Arbeit drin ja. aber es ja. gibt es schon also es gibt auch ein paar um, Open Source Wiki Module für Drupal aber die sind nach meiner Erfahrung nicht so leistungsfähig weil wie also das was ist jetzt Media Wiki von Haus aus mit Standard wie sie vergleicht er mit die letzten Version, wir können ja mal einen mehr machen. Ich möchte nochmal kurz die semantische Situation zeigen. So, ähm ja, das wäre wär toll. Das ich ja mal dann zeichne ich. Zum Nachschlagen, aber auch zum Lernen, sehr gut strukturiert. Da steht auch noch ein bisschen, da sind so ein paar technische Aspekte drin, zum Beispiel die Media Wiki API. was ein wirklich schreibt oder so, erst einmal drauf gucken oder so, dann kriegt man so ein Wiki nicht zum Laufen. Also ne? ganz spannende Sache. Ja. Das ist, jetzt auf, das ist jetzt für, äh, für Dokumentationszwecke zugeschnitten. Semantisches MediaWiki bietet die Möglichkeit, zu den Artikeln Metadaten hinzuzufügen. Also, das, du hast ja im normalen MediaWiki die Artikel alle flach und du hast die Kategorien, Kategorien und das war's. Das ist das, womit du deine Strukturen aufbauen kannst. Semantische MediaWiki gibt die Möglichkeit, zusätzlich ähm, Begriffe dazu zu tun. Und dadurch kannst du halt sehr genau – das nennt sich Semantic Drilldown ähm, – Kategorien miteinander verbinden oder Tags miteinander verbinden, um deine Suchergebnisse immer weiter einzugrenzen. Das sind also Eigenschaften der, der Seiten. Ich kann also hier zum Beispiel nach Technical Writing suchen und sagen, ich möchte dazu noch den zweiten Tag haben und schon habe ich nur zwei Ergebnisse. Ähm, Hier oben wir wegnehmen. Ich kann das Ganze auch oder verknüpfen. Ne? Forms oder Technical Writing und dann habe ich hier immerhin noch sechs Ergebnisse. Ähm, das Schöne am Semantic Media Wiki ist, dass man, äh, es gibt auch sowas, das nennt sich Semantic Forms. Ähm, das haben wir zum Beispiel benutzt, weil du sagtest, diese Freiheit ist schön, man fängt mit einem weißen Blatt an. Das finden wir nicht immer so gut. Wir finden es ganz gut, wenn man die Leute wenigstens ein bisschen leitet, dass man sagt: So eine Anleitung muss halt sowas haben, die Voraussetzungen, so wie es du vor, und Ergebnisse. Bei dir wäre es schön, wenn immer so eine, so eine Referenz, so eine Hyperlink-Liste unten wäre und Problemlösung. Das wäre ja auch so eine Struktur, die man einhalten würde. Ne? Das kannst du erzwingen, indem du Formulare hast. Und dann sagst du nicht mehr hier Edit, sondern, äh, nicht, äh, edit, sondern es gibt zwei Edit-Links und das ist dann Edit with Form. Und dann hat man hier ein Formular. Oh. Also da kann ich auch die Überschrift gar nicht mehr ändern. Hier kann ich nur noch die Voraussetzungen einfüllen und ich kann diese Metadaten halt auch vorgeben. Ne? Das ist das, äh, was mhm. ich vorhin sagte. Du, musst die, ja, du kannst dich bei den Kategorien nicht mehr verschreiben. Ne? Da, das wären deine Kategorien, die sind halt fest. Und nur der Wikigärtner würde die Kategorien anlegen und pflegen. Und was wir auch gemacht haben, ist ähm, über diese Metadaten auch so ein Workflow zu realisieren. Hier hängt ein Status dran. Sobald ich den Status ändere, mal gucken, ob das jetzt hier... Ja, genau. Das ist jetzt auf Draft ne? und schon habe ich ein Wasserzeichen drauf. Ne? Das heißt, die Leser wissen, dieser Artikel ist noch nicht freigegeben, ist mit Vorsicht zu bewiesen. Und diese Metadaten zum Arbeitsstatus kann man zum Beispiel benutzen, um so eine to do listen zu erzeugen. Also ihr als Entwickler würdet dann sagen, okay, was habe ich denn zu tun, wo ist denn meine Arbeit? Und dann steht hier, das SME, Subject Matter Expert, das sind die Topics, die ihr Korrektur lesen sollt, zum Beispiel. Das wäre meine Liste. Das sind eure To-Dos. Das kann man mit diesen semantischen Daten halt auch machen. Du kannst also Sachen verschlagworten, du kannst einen Workflow abbilden. Und was wir hier noch gemacht haben, ist, du kannst auch eine Hierarchie reinbringen. Das ganz, was ich persönlich für ein Handbuch sehr schön finde, also ich finde es gut, wenn Topics miteinander verknüpft sind, aber wenn ich zu einem Thema was lesen will und das mal aussplitten will, dann finde ich eine Hierarchie gut. Und das haben wir hier auch gemacht. Das, sind, äh, das ist eine Hierarchie, die wird erzeugt durch eine Extension auf Grundlage der mieter Und dann kann ich hier auch ganz normal mich durchklicken ne? und kann sagen: Nächstes Thema. Und habe dann hier oben auch so eine breadcrumb Navigation zum Beispiel, die mir genau sagt, wo in der Hierarchie ich bin. Das sind alles Sachen, die das semantische MediaWiki möglich macht. Das wollte ich mir nochmal zeigen. Das ist jetzt ein Showcase, den wir einfach äh, programmiert haben. Das ist aus einem Projekt entstanden. Und, ähm, das war ein Dokumentationsprojekt und wir benutzen das jetzt, die Technologie zum Beispiel, unser eigenes Wiki zu machen. Wir haben eine eigene Knowledge Space, weil wir Dienstleister sind und Wissen ganz wichtig ist. Und da schreiben unser eigenes Wissen schreiben wir so auf mit eigenen Kategorien und ganz vielen semantischen Daten, damit wir das leichter wiederfinden. Also das ist, den Showcase zeige ich bei Bedarf und bei Vorträgen, aber das ist jetzt nicht öffentlich, da ist auch viel Entwicklungsarbeit.